Ich wollte ich da durch, aber das Flohmarkt. Okay. Challenge. Jetzt haben wir sowieso Werbepause. Ja, das ist nicht unser Kind. <lacht> Nein, das wurde nicht so schreien. Ja, heute. Ähm ist Christina zu Besuch gekommen aus Berlin? Ich will ein bisschen zeit ziehen hier eigentlich machen. Ich wollte mir den Flakturm hier mal angucken, weil in Berlin haben wir den ja auch. Im Humboldthain und da bin ich ja auch äh, als Assistentin äh, eingesetzt. Ja, jetzt will ich mir den halt mal angucken, wie der so in Komplett aussieht. Weil hier wurde er nicht gesprengt. In Berlin wurde er teils gesprengt und ich bin gerade ein bisschen geflasht. Jetzt muss ich weiter Tori spielen. Ja, auf jeden Fall sind hier fette Träger angebracht. Oh, wie heißt das so schön? Alter, aber mit der Begrünung recht schön, oder? Ja, das wird ja alles noch ganz äh, grün bewachsen oben, deswegen auch dieser Grünanstrich oben. Unser Plan ist auf jeden Fall jetzt nochmal durch den alten Elbtunnel zu fahren und dann nach Wilhelmsburg. Da steht nämlich noch so ein Ding, der wird als Energiebunker bezeichnet und genutzt. Wie eine Drohnenaufnahme machen, ne? Oder haben die da zwei Etagen jetzt hoch gemacht? Äh, mindestens zwei, drei, ja, vier ne? sogar. Also dort sieht man zwei. Ah ja, da. Und da geht es, genau. glaube ich, noch mal weiter ja. hoch. Jedenfalls sind hier die beiden neuen Aufzugsschächte und ein außendiegendes Treppenhaus. Und hier wird eine Rampe entstehen auf der man dann ganz hoch gehen kann. Wann soll das fertig sein? Haben Sie was gesagt? Oh, sicher haben Sie was gesagt, ja. ich weiß es nicht. Ja, blendet das mal ein. Ja. <lacht> nee, aber ist echt mal krass zu sehen. Also von der Dimension her hast du das nicht so groß vorgestellt, oder? Es gibt so in der Größe nicht in Berlin. Na, wie gesagt, der in Berlin ist ja, äh, warte mal, ein, zwei, drei, vier Etagen unter der Erde, würde ich mal sagen. Es ist ja aufgehäuft. Alles andere ist drumherum begrünt, siehst du auch nicht. Und äh, auf den Touren haben wir zwei Etagen, die wir begehen. Also, und das ist ja da oben. Ne? Wir gehen ja da oben rein, eine Etage runter, zwei Etagen runter. Und da geht es ja dann noch weiter runter. Also Ich wollte mhm. einfach nur mal sehen, wie so ein Ding komplett aussieht. Ne, ist krass. Und die Dinger, Klugscheißer-Modus, haben die in sechs Monaten gebaut. Echt? Ja. Wie schafft man so viel Beton her? Das sollte, glaube ich, nicht das Problem sein. Das habe ich mich aber auch schon gefragt. Diese ganzen Bunker, die sie gebaut haben. Das kann man eigentlich nur vor das, Ort herstellen, dann sozusagen. Ja. Nö, ich glaube, Thüringen, die ja. ganzen Tagebauten in Thüringen, Sachsen. Da hast du doch Kiesabbau Stimmt, und so. Ja, das ja. ist ja nicht so weit weg. Uh -huh. Die Elfie hat länger gedauert. <lacht> ja gut, das steckt ja, ein bisschen mehr mal mit Technik dem, mit dem BER. <lacht> <lacht> Ja, früher ging das Bauen schneller. Ja, gab es auch nicht so viele Vorschriften. Brandschutz hat auch keine Rolle gespielt. Nee. Wobei, sind ja alles feuerbeständige Decken. Richtig, was soll hier brennen? <lacht> die paar Tische und, und Stühle da drin. Hallo. Oh. Ja. Der YouTube-Typ. Manchmal denke ich, manchmal denke ich, wann legt es mich mal wieder auf die Presse? Das gibt Klicks. <lacht> Wenn du dich hinhaust. Ja, aber ich will es nicht erzwingen. Ich will es sehen. So, jetzt fahren wir Richtung Reeperbahn. Und zum alten Äpfel. Da geht oh, schön. Ein bisschen der Party ab. machen, wa? Ja. Was, bergab? Geht bergab. Oh, Richtig. Bin ich dafür. Dann kriegst du bestimmt 50 auf deinen Tacho. Ach du Scheiße. Los. Rechts, links geradeaus? Nein, rechts. Ist da kommt erstmal ein Auto. Ja, das ist übrigens das Fahrrad von meinem Sohn. Beziehungsweise Vielen von meinem Bruder. Ja, ich bin zwar zu alt für ein Mountainbike, aber es geht. Fährt gut. Ja. Und Christina hat sogar ihren eigenen Sattel mitgebracht: <lacht> Kindersattel, ne? Kurz vor der Veröffentlichung dieses Videos wurde Lukas uh. das Rad geklaut. Das ist wunderbar. Bis, also bis zum Flatterband, dann ist halt hier nochmal so. Schluss. Keiner weiß, wie es weitergeht. Unten durch. Aber es dauert halt noch ein bisschen, bis Hamburg dann wirklich eine Fahrradstadt ist. Es kann ja nicht so schnell gehen. Darf ja nicht so schnell gehen. Ja, du kannst ja auch nicht jeden, äh, jeden Straßenverlauf da irgendwie so ändern oder das einbauen, ne? nee, Wenn kein Platz ist, ist es kein Platz. Wir sind in Hamburg, gehört. Was? Wir sind in Hamburg. Ey, ich wollte nach Köln. <lacht> doch im falschen Zug. Nee. Ja, ein bisschen Seitziehen, ne? Wir müssen da links runter. Das heißt, wir müssen hier rüber. Dann die Fußgängerampel benutzen, um dann da runter zu kommen. Ihr könnt es doch wie in Berlin machen, quer rüber. Das nee, das mache ich aber auch nicht. Das ist mit Zu meistens tricky. Sogar, ja. Ja, ich würde jetzt hier rüber und dann darüber, rüber. Oder? Ja. Und wir haben nicht mal einen Helm auf. also wir haben sowieso, Du kriegst sowieso so viele Hater-Kommentare und Daumen runter. Mal sehen, ob wir das überleben heute. Ah klar. Sonst filmst du weiter. <lacht> wenn du irgendwo liegst, ich trag dich nicht. So, hallo, so fahr weg. Aber wenn man jetzt hier links abbiegt, die am grün. Ja, das ist wirklich echt tricky hier, ne? Ja, jetzt sind wir bei rot rüber. Jetzt fahren wir auf der Straße am besten. Schreibt gerne Kommentare. Aber nein, wir haben uns nicht ordnungswidrig verhalten, da wir uns auf der Fahrbahn befanden und links auf den Radweg abgebogen sind. Und für uns das Fußgängersignal nicht kalt. Abgesehen davon wurde das Piktogramm nicht durch eine Kombischeibe ersetzt. Ah. aber viele Touris heute da und wir wo willst ach so, du nur hin geradeaus also geradeaus will ich ja. so das ist tatsächlich das Pflichtprogramm der alte Elbtunnel wenn man mal nach Hamburg kommt ja, ich finde es nach wie vor immer ganz schön aber durchzufahren ja, hier sind die Personenaufzüge und hier der Lastenaufzug die waren damals für die Kutschen gedacht und auch dann später für die Autos, aber Autos sind nicht mehr zu zugelassen. Seit Juni 2019 ist der Tunnel autofrei und wird hauptsächlich von Pendlern, mit Fahrrad und von Touristinnen genutzt. Und jetzt? Und nun? Wenn ich das noch nicht gefilmt hätte. <lacht> oh warte, warte. Wow. Ist das groß? Ach nee, gesehen nicht. Kampf, Kampf mit der Flagge hier. Wer <lacht> gewinnt die Flagge. Ich dachte gerade, was habe ich denn Fremdes hier am Rad dran? Ja. Ja, die haben hier Brezel für 3,40. Und Christina meint, das sei sehr teuer. Äh, worauf ich feststelle, dass in Hamburg die Preise doch erheblich teurer sind als in Berlin. Wahrscheinlich. Genau. So, stellen wir uns mal hinten an anstellen. Es hat sich auch schon darum gesprochen, dass man hier Rad fahren kann. So, habt den Motor mal ausgemacht. Oh, komm ja kaum hinterher. Hier liegt gerade eine AIDA. Fahren wir doch mal näher ran. Schauen wir uns das mal an. Wie ein kleiner Flughafen, wa? Musst du auch alles haben: ja. Ankunft, Abfahrt. So, dann wollen wir jetzt mal richtig Urlaub machen, oder? Ja, Scheiß Abreise. Komm, wir sind zu alt für so einen Scheiß. Wir holen uns noch schicke Klamotten und dann hier dann los. Dann Ach, die rufen uns schon aus. Ob die wohl eine fahrrad haben? Komm jetzt mal, komm, halt Oder gilt hier auch das 9 Euro-Ticket. Oh, oh, danke. Das wollten wir mal. <lacht> wir sind alle hier in Urlaubsstimmung. Was, du bist nicht in Urlaubsstimmung? Nein, die sind ja alle in Urlaubsstimmung. Ach so. Ja, aber das auch mal aber, haben wir gesehen. Aber Wickel haben wir uns nicht. Nee. Ist auch gut so. Wir sprechen nicht dem Standard. So, wir sind inzwischen in Willemsburg äh, angekommen. Ja, Vogelhüttenstraße, Vogelhüttendeich es, glaube ich. Hier ein Bäcker. Äh, Entschuldigung. wir suchen jetzt eine Bäckerei. Hm? Habe ich den ganzen Weg abgeschnitten? Du mir? Ja. Ja, dann kriegst du gleich wieder. Okay. Ich muss ja meinen Frust vor der Kamera loswerden. <lacht> wir haben jetzt eine Bäckerei gefunden. <lacht> ich habe belegtes Putti gekauft, das sieht ja auf den ersten Blick richtig super lecker aus. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, immer zu fragen, ob sie es mal aufklappen können. So, nach dem kurzen Snack sind wir jetzt auch schon hier am Bunker angekommen, an dem zweiten Flakbunker. Nennt sich jetzt Energiebunker, in dem erneuerbare Energien produziert werden und einer der besten Aussichtspunkte im Hamburger Süden ist. Ja. Ich weiß auch, als das Baustelle war, da war ein Riesen-Loch da drin, die mussten den Riesen-Tank da einbauen und dazu mussten sie halt das Loch machen. Wäre vielleicht günstiger gewesen, den Tank da drin zusammenzuschweißen, weiß nicht. Ich weiß, dass es da oben ein Restaurant und einen Kaffee gibt. Mal schauen, ob es offen hat, aber es sieht nicht so aus. Wäre schade, weil man kann dann auch hochgehen. 14 Uhr war tatsächlich eine Führung. sind ganz selten, ein- oder zweimal im Monat. Und zufällig wäre jetzt eine gewesen. War mir leider zu spät. Weil wir 13 Minuten zu lang beim Bäcker saßen. Naja. <lacht> ah Und die Linse sauber machen. Christina? Ich hab sie vor hab halt. <lacht> Halbe Stunde später. Das oh, schön. <lacht> ja. Ich wollte einfach mal gucken. Achso. Glaubst du, ich wusste es, dass du da abbiegst. Ich hab sie an. Ja, ja, das war auch die Hauptroute. <lacht> Ja, oh, da hinten geht's hin. Oh, da hat sich wohl die US-Polizei verfahren. So, wir sind jetzt am Entenwärter 1, heißt das hier, so ein Café direkt auf so einem Steg an der Elbe. Wir fahren jetzt wieder zurück in die Innenstadt und haben jetzt gerade unser selbstgemachtes Radler getrunken. <lacht> Nicht selbst gekauftes, selbst mitgebrachtes Radler getrunken. Die Schlange war da so lang. Ähm, da waren wir ganz froh, dass wir was dabei hatten. Immer noch da. <lacht> Wir haben vom Touri-Leben noch nicht genug. Mit dieser Brücke erschließen sich für das berühmte Miniaturwunderland weitere 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Dazu musste eines der größten Kräne Europas, ein 750 Tonnen Kran, die Brücke in 40 Meter Höhe über das Dach des Speichergebäudes heben. Aus dem Besitzer dieser wunderschönen Gelb. Wo sind wir denn da reingeraten? Ja, das ist da Ida das können wir uns auf immer ein Auto kaufen. Aussuchen, oder? Die das ja. Ich glaube, Karte ist zum Mitnehmen. <lacht> Hier wäre ein Edeka gewesen. Ja, wir? Ja. Ich bin jetzt mal kurz bei Edeka. Hier gibt es tolle Selbstbedienungskasse. Aber es gab wohl mit meinem Fischbrötchen hier Probleme. Jetzt muss ich auf die Aufsicht warten. Ja, es ist noch nicht ausgereift tatsächlich. Wir bauen sie ein riesiges Einkaufszentrum. Und wir setzen uns erstmal in die Sonne. Hier? Während Frau Irgang Apfeltasche tasche ist, gibt es bei mir eine Fischfregadelle? Hm. <lacht> Versuch's. Versuch Jetzt ist der Wind zu stark. Du musst da Richtung, mm. Richtung Elbe schmeißen. Ja. <lacht> okay, wird nichts. Oh! <lacht> die Sonne kommt von hinten. Äh, ja, wir wollten uns noch verabschieden, es war eine schöne Tour heute und ja, wir ja. sind noch ein bisschen weiter gefahren zum Oldsaufer Friedhof und ja, für dich geht es ja bald wieder genau. zurück. aber es war ein sehr schöner Besuch, also ja. ja, hat mir gefallen. Ja, war eine nette Tour und man kann sehr schön hier radeln, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Ich dachte, es ist mehr Straße, Stadt. Ja. die ich jetzt so aus Berlin kenne, aber ja, sehr ich schön. sind auch viel am Wasser entlang gefahren. Genau. Ja. Ja. Gut dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Auf Tschüss. Wiedersehen. <lacht>